Hallo, in diesem Video werde ich zeigen, wie man Asterix Grid in verschiedenen Sprachen verwenden kann. Ich bin hier im Menü Offline User hinzufügen und füge hier einen neuen User hinzu. Ich nenne ihn einfach neu. Klicke auf User hinzufügen und bekomme dadurch hier dieses Standard Grid Set, wo es jetzt diese neue Funktion gibt unter Mehr. Mehr. Sprache umschalten. Sprache umschalten kann ich hier jetzt verschiedene Sprachen wählen. Ich wähle zum Beispiel Englisch. Englisch Und wir sehen, die Texte haben sich verändert. Und wenn ich auf Start zurückgehe, sehen wir, alle Texte sind jetzt auf Englisch. Und auch die Sprache, die Sprachausgabe, wenn ich jetzt hier drauf klicke, ist jetzt eine englische Stimme. Diese Sprachen, die wir hier sehen, sind schon ähm, vorübersetzt. Das Ganze wurde mit Google Translate gemacht, das heißt, die Übersetzungen sind sicher nicht fehlerfrei. Also wenn man eine von diesen Sprachen verwenden möchte, empfiehlt es sich, diese noch zu überprüfen. Und da schauen wir uns jetzt gleich an, wie man diese Übersetzungen sehen und ändern kann. Ich wechsle hier vorher zurück auf Deutsch. German. Und kann jetzt links oben auf Bearbeiten eingehen, ich gehe in diesen Bearbeiten-Modus und kann rechts oben unter Mehr-Grid-Übersetzen dieses äh, Grid-Übersetzen ähm, und die Übersetzungen sehen. Äh, wir sehen jetzt hier auf der linken Seite die Texte auf Deutsch. Das heißt, in dieser Spalte sind alle deutschen Texte sichtbar, die jetzt in diesem Grid vorhanden sind. Und auf der rechten Seite sehen wir jetzt hier die englischen Texte, ähm, das heißt die Übersetzungen davon. Ich kann hier jetzt wechseln, indem ich hier eine andere Sprache auswähle, äh, zum Beispiel Chinesisch. Dann sehe ich hier die chinesischen Übersetzungen, die da schon hinterlegt sind. Wie gesagt, diese kommen von Google Translate. Ähm, wenn ich jetzt eine neue Übersetzung hinzufügen möchte, die es hier noch nicht gibt, zum Beispiel Dänisch, sehe ich, ist diese Spalte leer. Das heißt, es ist nur dieser Platzhalter da drinnen, Dänisch, und ich kann jetzt hier die Übersetzungen eintragen. Das kann ich manuell machen, indem ich einfach hier nacheinander in die Textfelder die dänische Übersetzung reinschreibe. Oder ich kann es auch ein bisschen einfacher machen, indem ich Google Translate verwende und das funktioniert dann so. Ich kann hier links äh, Spalte kopieren anklicken. Dadurch wird einmal diese deutsche Spalte kopiert. Dann wechsle ich jetzt zu Google Translate oder Google Übersetzer. Und kann hier rechte Maustaste einfügen oder Steuerung v jetzt diese Texte auf Deutsch einfügen. Und auf der rechten Seite habe ich schon Dänisch eingestellt. Das sehen wir jetzt die dänischen Übersetzungen von diesen Texten. Ich kann jetzt hier in Google Translate rechts unten Übersetzung kopieren. Das heißt, diese Spalte jetzt wieder in die Zwischenablage kopieren. Ich wechsle wieder zu Asterix Grid und kann jetzt hier auf Spalte einfügen klicken. Und habe jetzt hier diese äh, dänischen Übersetzungen eingefügt. Es kann sein, dass da noch im Browser so eine Warnmeldung bekommt. Äh, möchten Sie wirklich zulassen, dass der Browser auf die Zwischenablage zugreift. Da muss man auf Zulassen klicken. Äh, das muss man das erste Mal machen, wenn man da was einfügt. So wie ich das jetzt gezeigt habe, haben wir das äh, aktuelle Grid übersetzt. Das heißt, dieses Grid, wo die Sprachen zum Umschalten sind. Äh, wir sehen da einfach... Ähm, diese Elemente bis Japanisch das ist das letzte Element. Ähm, man kann jetzt auch gleich alle Grids auf einmal übersetzen, wenn man das möchte. Äh, dazu wähle ich oben in diesem Feld zu übersetzen, das Grid. Ähm, ganz oben das erste, alle Grids anzeigen. Das heißt, hier könnt ihr auch andere Grids ähm, äh, einzeln übersetzen oder eben alle Grids anzeigen. Oder das dauert dann ein bisschen, weil es sehr äh, viele Elemente jetzt sind. Und wir sehen, ich kann jetzt runter scrollen und da gibt es jetzt sehr viele Elemente. Das sind jetzt auf dieser einen Seite einfach alle Texte, die in allen Grids irgendwann einmal vorkommen. Äh, links wieder auf Deutsch, das heißt, ich kann wieder Spalte kopieren, klicken in Google Übersetzer, mit STRG A und STRG V diese lange Spalte einfügen und auf der rechten Seite sehe ich jetzt das Ganze wieder auf Dänisch. musst muss jetzt ganz nach unten scrollen klicke auf Übersetzung kopieren und kann hier Spalte einfügen. Das heißt, so habe ich mit einem Schritt eigentlich einfach alle Texte, die es in meinem aktuellen Grid-Set gibt, übersetzt. Ich scrolle hier auch ganz nach unten, klicke auf Speichern und habe damit die dänische Übersetzung gespeichert. Jetzt stellt sich noch die Frage, wie kann ich jetzt ein Element erstellen, das eben auf diese dänische Übersetzung umschaltet? Dazu gehe ich hier rechte Maustaste, neu, neues Element. Ich nenne dieses Element dänisch und kann jetzt gleich hier unten OK, Aktionen bearbeiten, wechseln zu diesem Modus, wo ich die Aktionen für dieses Element bearbeiten kann. Und hier gibt es jetzt eine neue Aktion, Anwendungssprache ändern. Damit kann ich eben die ganze, ganzen Grids umschalten auf eine andere Sprache. Ich klicke auf Aktion hinzufügen und kann hier auswählen, zu welcher Sprache ich ähm, die Übersetzung ändern möchte. Und hier sollte es jetzt eben das Dänisch geben. Das wähle ich aus, äh, klicke auf OK und wieder auf OK und habe damit dieses Element so eingestellt, dass es eben auf die dänische Sprache wechselt. Ich probiere das jetzt noch. Uh, klicke links oben auf Bearbeiten aus. Dann auf Dänisch. Dänisch. Und wir sehen, es haben sich jetzt alle ähm, Elemente hier verändert. Das Einzige, was sich nicht verändert hat, ist das Dänisch, weil hier die Übersetzungen noch nicht hinterlegt sind. Das müsste man auch noch machen. Aber ich kann jetzt hier wieder auf Start gehen. Und äh, irgendeinen Text aussprechen lassen. Kommentar. Der schlimm. Und wir hören. Das ist jetzt auch die, eine dänische Stimme, die da verwendet wird. Ja, so viel das Wichtigste zum Übersetzen von Grids in Asterix Grid.